Ich befinde mich hier im Südwesten der Türkei auf Urlaub. Mal ein ganz anderes Video von mir, mal eine ganz andere private Seite von mir, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Aber den einen oder anderen könnte es ja vielleicht tatsächlich interessieren. Hallo Mustafa, Matthias ist speaking. Hi. Uh, do you have time for, for a ride from the hotel to the centrum? Okay. How, how much time? Yeah, yeah, it's okay. Take your time. Thank you. See you. Bye-bye. Check. Taxi. It. How are you? How are Ich lade euch herzlich ein, in dieses tolle Video in meinen privaten Bereich einzutreten. Und zwar bin ich hier in der Türkei auf Familienurlaub zu viert mit zwei Kindern. Dennis ist jetzt fast sieben Jahre und die Amira ist fast drei. Es ist natürlich entscheidend, toller Ausblick, oder? Es ist natürlich entscheidend, wo fliege ich hin mit zwei Kindern, sodass das Ganze so halbwegs bezahlbar ist. Kurze Vorgeschichte, ich bin natürlich, Moment, ich bin natürlich verwöhnt, was Urlaub anbelangt, in meiner Jugend oder in den Anfang der 20er Jahre, von mir bin ich natürlich viel alleine gereist, konnte dadurch dementsprechende Reisen tätigen, auch viel Abenteuerreisen, ich war in Kanada, ich war viel in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ich war im Oman, ich habe viel gesehen und jetzt ist es natürlich komplett anders, jetzt bin ich hier mit, mit, mit Familie und zwei Kindern, ich glaube da ist eine Schlange, Familie und zwei Kinder und muss natürlich schauen, dass das irgendwie kindergerecht ist. Also kann ich da jetzt kein, kein großartiges Abenteuer draus machen, das funktioniert einfach nicht und ähm, somit googelst du natürlich und schaust und machst und tust und ich habe festgestellt, okay, die Türkei bietet sich wirklich, wirklich an. Unabhängig jetzt von irgendwelchen politischen Faktoren und Einflüssen, also da will ich auch keine Kommentare sehen, das könnt ihr euch denken, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann klickt sie weg. Ich mache jetzt auch kein Hehl drum, das ist mir auch relativ völlig egal, was da politisch ist, spielt für mich keine Rolle. Ich sage jetzt einfach mal Trade-off hier, ähm, Preis-Leistung, Urlaubsge Urlaubsgebiet, was kriege ich fürs Geld, ähm, wie schön ist es da. Und ich muss sagen, ich bin wirklich vorweg positiv überrascht, obwohl ich skeptisch an die ganze Sache herangegangen bin. Also es ist wirklich hier, also landschaftlich super. Ähm, die Leute wirklich mega freundlich. Also nicht, nicht, nicht, nicht aus Profit freundlich, sondern, sondern freundlich. Also wirklich, ich, hab, äh, ich bin ja ein bisschen so ein Abenteurer und bin dann, wenn, wenn, wenn Mittagsschlafenszeit war für die Kinder, bin ich mal eben äh, los und wollte da so in die Ortschaften rein und wollte ein bisschen was sehen und habe mich einfach einer eine mit dem Roller mitgenommen. Ne? Also äh, total <lacht> unkompliziert hat er mich quasi äh, Huckepack getragen an seinem Roller und ähm, der wollte nicht einmal Geld haben dafür, also der, der wollte wirklich, der wollte gar nichts dafür. Und das war eigentlich schon ein Zeichen, dass ich sage, okay, ja, das ist Gastfreundschaft. Also das, das würdest du bei uns eigentlich nicht erleben. Von dem her war das eine positive Überraschung, ähm, so zu, der, zu, der, zu den Menschen allgemein, die man so kennenlernt. Natürlich so Hotelanlage und so, klar, sind wir im all inclusive hotel mit Strand und Pool, das musst du mit Kindern machen, das geht einfach nicht anders, die wollen baden. Die wollen im, im, im Sand sitzen und, und, und buddeln und, und äh, äh, quasi Wasser rutschen. Und das wollen die einfach, das kannst du einfach nicht verhindern. Und ich kann mich noch erinnern, wenn, wenn, wenn meine Eltern mit mir irgendwelche Abenteuertouren gemacht haben durch sämtliche Länder und ich als Zehnjähriger zehn äh, Stunden wandern musste am Tag, dann war ich definitiv nicht erfreut drüber. Und äh, das kann ich unserer zweijährigen Tochter noch nicht antun, das geht nicht. Also brauche ich, brauchen wir das. Und das ist okay. Tourismus, na klar, das ist Tourismusgebiet, es hält sich in Grenzen. Ich bin da eher so der Typ, der natürlich sagt, naja, zu viel Deutsche auf einem Fleck und, und, und, und zu viel verschiedene Touristen, das packe ich auch nicht so ganz, aber äh, ich muss sagen, es funktioniert hier relativ gut und, und, und ist vertretbar, ja, absolut. Natürlich, trotz nichts äh, nichtsdestotrotz äh, sind wir trotzdem natürlich... Ähm, Darauf aus ein bisschen so äh, was zu sehen und, und auch mal ein Taxi bestellen, auch mal in die Stadt reinfahren und die Leute kennenlernen und, und mal außerhalb essen vom Hotel und, und so weiter. Also da kann man schon, kann man schon einiges erleben hier und ähm, das ist auch das ist wirklich zu empfehlen. Ja. Bianca, da vorne eine. Weil ja. ja, da glaube ich ist nichts. Meinst du, wir brauchen noch Sonnencreme? Ja. Ah, ich weiß nicht. 50er. was nehmen wir das gleich. Nein, gehen wir jetzt aber nicht zum Burger ich Ja. Ich gebe dem Dennis noch etwas an die Arme. Steck mal aus. Bringt's mir aus. Bringt es mir auch nicht ins Grund. Machst du noch mehr Orangensaft? Ja. Mmh, frisch gepresst Orangensaft, ey. Mh. Da haben wir. Äh, Südwesten von der Türkei, das ist hier m, 60 Kilometer südwestlich von der Stadt Bodrum, natürlich ein typischer Touristenort. Aber jetzt kommt es, es ist so günstig, also das ist, das ist wirklich, wirklich günstig. Wir haben, ich kann es ganz offen sagen, äh, wir haben hier zu viert, inklusive Flug, sieben Tage von Freitag bis Freitag, das ist der vorletzte Tag, äh, 1100 Euro bezahlt. Das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich günstig. Also wir haben überlegt, ob wir nicht irgendwie Kroatien machen, mit Rijeka verbinden oder sowas, ne? Rennstrecke. Aber selbst da, da wären wir wahrscheinlich teurer gekommen. Also wir haben es gerechnet. Wir wären in Rijeka teurer gekommen als in der Türkei. Und Fliegen ist mit den Kindern relativ unkomplizierter, also zwei Stunden Fliegen ist unkomplizierter als sieben Stunden Autofahren. Von dem her, hm. Ja, also, wie gesagt, kann man hier auf jeden Fall äh, weiterempfehlen äh, Zu der ganzen Geschichte, ich bin natürlich lange jetzt nicht im Urlaub gewesen. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen runterzukommen. Ist auch mega schwierig für mich, weil ich, du kennst mich, ich bin immer so ein ne, Workaholic, ich muss immer tun, tun, machen, machen, laufen, rennen, Vollgas. Ne? Und jetzt bin ich hier. Boah, ich glaube, es sind echt irgendwelche Schlangen hier. Also. Ähm, natürlich also für mich mega schwierig da jetzt runterzukommen und wirklich nichts zu tun so den, den halben Tag mal morgens am Stand zu liegen und ja, klar fange ich dann wieder an die WhatsApps und die E-Mails zu lesen obwohl ich sie nicht beantworte prioritätbedingt oder je nach Priorität sage ich jetzt mal aber du weißt, was ich meine. Es ist echt schwierig für mich. Also als Selbstständiger, du musst natürlich irgendwie mal abschalten, aber du weißt auch, dass wenn jetzt eine gute Anfrage kommt, wo du weißt, du kannst da jetzt Geld verdienen, dann wiegst halt ab, bringt dir das jetzt was oder ist dir das jetzt wert, die Urlaubszeit aufs Spiel zu setzen oder nicht. Ich habe festgestellt, für mich so ein, zwei Stunden am Tag bisschen E-Mails, bisschen Telefonieren vielleicht auch mal kurz, tut mir ganz gut, eben um nicht so extrem gelangweilt zu sein. Ne? Weil, weil natürlich so Badeurlaub langweilt mich natürlich schon äh, auf Dauer. Deswegen machen wir das auch noch sieben Tage, also alles andere, also länger als sieben, Ta sieben Tage wäre natürlich mega zu viel gewesen für mich. Aber nichtsdestotrotz wirklich toller, äh, toller Entspannungsurlaub, ein ähm, bisschen wieder die, die, die äh, den Kopf zusammensammeln und, und natürlich auch wieder neue Ideen bezüglich äh, Videos für euch und ähm, einfach so den Horizont wieder ein bisschen erweitern. Und ja, was habe ich da so gemacht? Ich habe viel, viel fotografiert. Ich bin ja so ein, so ein Hobbyfotograf, ihr wisst, und habe ich mega Spaß dran, einfach so ja, in den Tag hinein, ohne jetzt äh, gewisse Uhrzeiten im Kopf zu haben, bis auf äh, Abendessen und Mittagessen. Da muss man natürlich immer die Uhrzeiten einhalten. Stresst mich ein bisschen, aber es kostet halt nichts, also muss ich es, <lacht> wieder so, ne? aber nichts, also es ist mega schön hier, und jetzt also wirklich tolle Landschaft, tolle wirklich tolle Landschaft und ähm, auch alles, was gleich fünf Kilometer weg ist von, von, äh, vom Touristengebiet, ist sofort, äh, ist sofort, wirklich Idylle und, und, und ähm, wirklich nur Einheimische mehr und die Leute sind, sind, sind mega freundlich und ich habe sehr viele tolle Sachen gesehen, tolle Leute kennengelernt in kürzester Zeit. Ich bin natürlich auch offen, ne? also das kennt, ihr kennt mich ja aus offenen Menschen und genau das kann ich hier ausleben. Also ich bin nicht so der typische Tourist, der den ganzen Tag am Strand liegt und äh, mag ich eigentlich nicht so. Am besten du schreibst mal, was, was du für eine Erfahrung über die Türkei schon gemacht hast. Es könnte ja sein, dass du eventuell Erfahrungen hast und, und kannst dir mit uns teilen. Kannst auch negative Erfahrungen reinschreiben. Also ich habe jetzt nur positive Erfahrungen gemacht, außer vielleicht die laute Musik im Mittagsbereich rum im Pool. Die stört mich als <lacht> so Oldschool-Typ. Ähm Aber ansonsten eigentlich nur positiv und äh, teile das doch mit uns mit, wenn du was weißt. Äh, Freue ich mich drauf, äh, wir haben jetzt noch den heutigen Abend, den morgigen Tag und äh, übermorgen am Freitag geht es wieder nach Hause. Ähm, noch, also von Bodrum nach München. Und dann habe ich noch Samstag und Sonntag Wochenende und dann starte ich wieder voll durch. Jetzt habe ich quasi insgesamt zwei Wochen frei gehabt. Ich glaube ich habe ich schon Jahre nicht mehr gehabt. Ne? Also gut, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe ich konnte dir mit meinen Bildern, mit meinen Videos Uh, ein bisschen was zeigen von der Umgebung und dich ein bisschen bereichern. Vielleicht hat es dir gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ah, 16 Minuten. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert hat.